Es folgt ein sehr bedeutsamer klinischer Exkurs. Und zwar das Oberflächenepithel. Es bietet uns, man könnte sagen, zahlreiche Möglichkeiten für einen Brückenschlag in die Pathologie, in die Klinik. Wir starten mit dem wohl bekanntesten Phänomen das diese Epithelzellen betreffen kann, nämlich dem Karzinom. Es ist nämlich das bösartige und unkontrollierte Wachstum von Epithelzellen, das zur Entstehung von Karzinomen führt. Also Karzinome bestehen immer aus bösartigen, sprich malignen Epithelzellen. Typisch für diese Karzinome, ich könnte auch sagen, typisch für maligne epitheliale Tumoren, das ist die Invasion in die sie umgebenden Gewebe und schließlich dann auch die Bildung von Absiedlungen. Zellab, also bösartige Zellen bilden dann Absiedlungen, wir nennen diese auch Metastasen. Diese Metastasenbildung, sie wird möglich, sobald die epithelialen Tumorzellen die Basalmembran durchbrechen und so nämlich Kontakt zu Blut- und Lymphgefäßen aufnehmen können. Wir haben ja gelernt, dass die Epithelien selbst keine Blutgefäße enthalten. Das Wandern dieser entarteten Zellen und das Durchbrechen der Basalmembran, das wird begünstigt durch eine Verminderung der Katharine. Katharine, das waren die Adhäsionsmoleküle bei den Zellkontakten. Alle haben das Bild hoffentlich jetzt abrufbereit. Bei den Haftkontakten nämlich. Ja, wenn diese Katharine abnehmen, dann wird ermöglicht das den Zellen, auf Wanderschaft zu gehen. Die Folge also, eben diese Haftkontakte können den Zusammenhalt der Zellen nicht mehr gewährleisten. Und so können Zellen aus ihrem Zellverband ausbrechen und auf Wanderschaft gehen. Tumoren mit einem Verlust von Katherin haben eine schlechte Prognose, weil sie eben sehr leicht metastasieren. Einen Aspekt würde ich gerne im Hinblick auf die Basalmembran noch an dieser Stelle gerne einfügen. Bei den Funktionen der Basallamina und der Basalmembran haben wir kennengelernt, dass die Basallamina nicht nur mechanische Funktionen wahrnimmt, es sind vielfältige, die Funktion der Epithelzellen jeweils unterstützende Aufgaben, die die Basallamina ebenfalls wahrnimmt. Stichwort Wachstum, Regeneration, Vermehrung. Also das heißt, die Basallamina ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam für die Epithelzellen. Und wie ist es nun mit tumorösen Zellen? Tumoröse Zellen entkoppeln sich von ihrer Basallamina. Wie ist das möglich? Es ist deshalb möglich, weil ein Merkmal von malignen Epithelzellen darin besteht, dass sie ohne Basallamina überleben können. Sie bilden einfach Rezeptoren aus, also andere Rezeptoren aus, die es ihnen ermöglichen, ohne Rücksicht auf die Basalmembran in das umliegende Bindegewebe einzudringen und sich hier dann auch zu vermehren. Der histologische Befund von sogenannten Epithelzapfen, die sind also Zapfen von wuchernden Epithelzellen, die die Basalmembran durchbrochen haben. Und solche Epithelzapfen sind wichtig in der Tumordiagnostik. Und sie sind ein untrügliches Zeichen für ein beginnendes, invasives Tumorwachstum. Diesem übrigens geht meist ein malignes, aber noch nicht invasives Wachstum der Epithelzellen oberhalb der Basalmembran voraus. Tumoröse Zellen, die die Basalmembran noch nicht durchbrochen haben, werden als Carcinoma in situ bezeichnet. Einzig in diesem Stadium ist eine Metastasenbildung noch nicht möglich. Klar, da ja noch kein Kontakt zu Blut- oder Lymphgefäßen besteht. Zunächst nicht ganz so schlimm, aber sehr wohl potenziell bedrohlich, ist das, was wir die Metaplasie nennen. Sie bezeichnet die Umwandlung eines Gewebes in einen anderen Gewebetyp. Das kann theoretisch in allen Geweben vorkommen. Praktisch finden wir es als Phänomen vor allem im Bereich der Portio Vaginalis, das heißt also ein Übergang vom Gebärmutterhals zur Vagina, hier kann sich ein einschichtiges Zylinderepithel in ein mehrschichtiges Plattenepithel wandeln. Besonders an dieser Umwandlung oder in dieser Umwandlungszone kann das Plattenepithel Maligne entarten und zu einem Cervix-Karzinom werden. Ein wichtiger pathogenetischer Faktor hierbei ist die Infektion des Epithels mit bestimmten Typen, des humanen Papillomavirus, die sexuell nämlich übertragen werden. Diese Viren setzen zellzyklusüberwachende Proteine, wie zum Beispiel das P53, einfach außer Kraft. In der Zytologievorlesung sprachen wir über diese Zellzyklus kontrollierenden Faktoren. Hier treffen wir sie wieder an. Und hier verbinden sich dann Zytologie und Histologiewissen sogar noch mit der Infektionskunde. Und so wird Verstehen immer besser möglich, aber auch immer komplexer. Ein weiteres Beispiel für eine Metaplasie finden wir in den Atemwegen. Dort wird zum Beispiel aus einem mehrreigen respiratorischen Epithel ein mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel. Das Ganze als Folge eines chronischen Rauchens. In der Speiseröhre als nächster Variante, und zwar am unteren Ende der Speiseröhre, kann sich bei chronischem Reflux, also das heißt, bei ständigem Übertritt von Magensäure in die Speiseröhre, hier kann sich aus einem mehrschichtigen, unverhornten Plattenepithel, das normal ist für die Speiseröhre, ein einschichtiges Zylinderepithel bilden. Dieses ist schleimbildend und entspricht vom Bautyp dem Dünndarmepithel. Eine solche Umwandlung beruht auf einer Umstellung des, man kann sagen, des Entwicklungsprogramms dieser neu entstehenden Epithelzellen und ist, so darf man vermuten, Ausdruck der Anpassung an das saure Milieu. Das Dumme nur, die Epithelzellen im Bereich einer Metaplasie neigen verstärkt zur malignen Entartung. Das heißt zur Entstehung eines Karzinops. So kann aus einer zunächst ganz harmlosen Refluxkrankheit, die sich mit Sodbrennen vor allem zeigt am Ende, wenn nicht therapiert wird, ein Karzinom entwickeln.